Hey Leute, willkommen zurück zu COD 4 Modern Warfare 1, äh, ich habe vorhin die Sequenz ausgesehen, also zu früh abgebrochen, deswegen hallo, hier gibt es eine Sequenz. stoppen sie auf dem Weg nach oben und halten die Stellung am Evakuierungspunkt in den Feldern rund um die Farm. noch fragen. Legen wir los. Vergeben Sie sich und Ihr Leben wird verschont. Ich bin sicher, Sie treffen unter diesen Umständen die richtige Entscheidung. Die Hitze des Gefechts, Tag 4. Und das spielt jetzt nach dem Fall von ist das der, den wir gerade vorhin getötet haben? Oder war das der Hingerichtete? Einer von beiden. Ja, ja. Der ja, Price, wenn ich los sage, dann geht's los. What the fuck? Das hat hier recht gut geklappt. Nur so mag ich die Stellung hier gar nicht. Ja, so viele Minen haben wir denn da gelegt. Zieh mich mal ein bisschen zurück hier. Okay. Das tue ich eigentlich auch nur zum Aufräumen mal. Das müsst ja doch recht viele aufräumen eigentlich. Und die Claymore, die kommen sicher später noch zum Einsatz. Ah gut, ich habe ihn getroffen. Wow, wow, wow, wow. So. Du verdammtes Arschloch. Oh, Jess. Jetzt müssen wir aber bereit sein. Bin ich so? Ich glaube. Ich bin dran, ganz ruhig. Da irgendwo ist mein Ziel. Da ist mein Ziel. Okay. Das habe ich gecheckt. Ja, aber sie überhitzt auch wieder sehr gerne. So, und abkühlen lassen. Boah. ich habe ein bisschen Problem hier, weil wir schießen die ganze Zeit. Klar, es ist Krieg und so, aber es ist halt recht mühsam. Also, klar, es gehört zum Spiel, das ist COD, das war nie anders. Aber ich meine, zum Kommentieren ist halt einfach, ja, wir schießen auf den. Ja, jetzt schießen wir auf den. Ja, komm, wir töten noch den nebenbei. So, ja, mega toll. Äh, fuck, komm, muss ich doch. Für mich ist es allerdings die größere Schwierigkeit, wo ich aus hin muss. <lacht> das ist dann das andere Problem. Werden hier gerade zurückgedrängt, kann das sein? Okay. Erster Stock. Der ist wo? Ich bin im ersten Stock wahrscheinlich. Ah, ich muss jetzt die verschiedenen Zünder zünden. Mehr ist nur einen wahrscheinlich. Da ist noch einer. Uh. Ah, die sind alle hier, okay. Und dann gehen wir mal hier runter. Ziel oberhalb. Ups. Zu tief. ist yes, wieder bitte rauf dankeschön immer noch oberhalb okay da ist noch einer und da müsste hier noch einer sein Ah, man sieht wo die sprengfallen sind ich warte noch kurz Grenadier heißt Granatenaufsatz, das wollte ich haben, aber ich will die Sniper nicht. Ja, ist ja gut, bin dran. Ciao. Okay, ich will, wir werden gerade mega zurückgedrängt. Das ist natürlich kacke für uns. darüber los und wir gehen rein wahrscheinlich haben wir da eine geheime Waffe oder so äh, da unten scheune javelin wusste ich doch Hier keine Helikopter mehr. Ah, es geht um die Panzer. Da ist noch einer. Drei. Ah, jetzt geht's okay. Den da bitte. Los. Los. Okay, noch einer da drüben. Okay, wir werden gerade richtig hart bedrängt. Haben wir noch mehr Panzer? Okay, die können wir nicht abwehren, die sind zu schnell. Irgendwo dahin. Nachladen und zurück in meine Stellung hier. Hey, leben die Panzer noch? Ja, die Panzer leben wieder. Scheiße, also noch mal einer noch ne? Noch zwei, okay. Brauchen Kontakt. Los. Ich bin gleich wieder drin, keine Sorge. Dreieck war nicht viel. kurz So. In Deckung. Äh, da. Nochmal. Einfach mitten rein. glück bin ich nicht so oder aus oh, vier minuten haben wir zeit nur ich würde sagen los geht's oh, die musik jedes mal ich liebe es also sie klingt wirklich mega schön schnell schnell schnell schnell zack rein rüber okay das war zu aggressiv weil ich die waffe nehmen wollte von dem gibt herr von mir aus. Nein, AK 47 ist besser. Definitiv. Mit Granny-Aufsatz von mir aus. What? Hier keine Muni? Okay, jetzt reicht es mir. Ich will eine Waffe mit Muni haben, verdammt nochmal. Das ist zu so schwer. keine verdammte ach so das war meine waffe irgendeine waffe von mir aus brauche ich das? Ja, ein bisschen kann ich schaden. Ich lass mal kurz räumen hier, dann gehen wir weiter. Okay, los. Bist du Price? Ja, dann bin ich doch so. Fuck. sind noch mehr Feinde. wir haben langsam den zeitdruck drin und die merken uns zum glück nicht deswegen lasse ich die mal laufen und renne in die andere richtung denn nur wenn wir uns nicht jeden einzelnen vornehmen können wir das ziel noch erreichen denke ich da müssen wir hin ist meine einheit Okay, vielleicht hätten wir auf dem hügel bleiben sollen da helikopter nee. kann ich bitte da rein ich verstehe gerade nicht mehr um was es geht ehrlich gesagt Aber so kann ich auf jeden Fall nichts mehr machen. Los geht's, los geht's. Und ich kann mich auch nicht bewegen, übrigens. Sorry. Ich lege hier noch eine Claimer. Hier, kein Luftschlag. Von mir aus. Ist mir egal. <lacht> Cool. So, wir sind immer noch so aktivisch Wir haben den verdammten Bastard. Aber er ist nicht für den Tod der Marines verantwortlich. Tut mir leid, Kuppel. Imran Zakayev, ja? Der Mann ist ein Gespenst. Er soll untergetaucht sein. Und trotzdem finden wir ihn. Ich bin ganz hohr. Ganz der Papa. Sakhaevs Sohn, Commander der Ultranationalisten im Kampf. Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Der Loyalist Kamera weiß, wo sich der Junge aufhält. Und der Kleine weiß, wie wir Sakhaev finden. Die Sünden unserer Väter. Ist das nicht scheiße? Ah, wir haben doch den vater umgebracht wissen die das vielleicht noch nicht das kann sein okay wir suchen auf jeden fall den Sohn. ich habe das gefühl das gebiet sieht ziemlich ähnlich aus ruhig. So, Gut, die sind erledigt. So wo sind die. Ja, ganz gut. Zack. Okay, snipen ist gar nicht so schwer mit den Gegnern jetzt. Online schon ein bisschen mehr, natürlich. Aber hier geht's. Haben wir alle? Ich glaube schon. Los geht's. Nicht alle in dem Fall. Was war das für eine Waffe gefällt mir, nehmen wir. Oh, die mir auch die Skulptur so, also, so. Um. sieht die feindlichen Klamotten an und löscht die Feuer. Auf, ich brauche ihre Männer am Boden, falls die Fahrer anfangen, Fragen zu stellen. Beschäftigen sie sie, bis wir Sakajevs Sohn gefunden haben. Wir haben nicht viel Zeit, also los. Interessant. <lacht> da doch typisch russisch. Aber, mal typisch russische Waffe. Ah cool, die verstecken sich da, die sieht man nicht. Ah, voll gut. Viel zu viel muni Was ist der BMP, der Panzer? Also hier ist das Ziel. So Ey, guck mal, Sakaev. Zwar ist er der. der Da darf also nicht schießen, wenn der Sack steht. Im Süden, da. Zum Glück habe ich die Sniper mit. Wow, wow, wow, wow, wow. Fuck. Da kann man jetzt wirklich nichts dagegen machen. Los die auf der davon! Äh, da war dadurch. Da. Entschuldigung. Dort von der Öfterher. Ja. Nimm jetzt einfach diese Maschine und war ihm nach. Ne russische Sniper. Oder so. Ganz okay eigentlich. Ah, ich darf nicht. Wenn ich ihm ins Bein schieße, zählt das auch das Kill, glaube ich, in diesem Spiel. Aber es wäre viel einfacher. Du bleibst jetzt liegen, du Sau. Ja. Ja, ich hol mir den jetzt. Oh, das ist ein Panzer. Okay, los geht's. Oh, ein MP5. Nehmen wir auch mit. Aber wir machen zuerst mal die fertig hier. Da komme ich nicht rein. Sie müssen nach da vorne und links. Grünes Auto, jawohl da. Okay, los geht's. Die holen wir uns die Position. Ey, ich glaube nicht, dass wir die einfach so kriegen. Okay. Ready. Dankeschön. Nicht mehr. Das ich ein Ziel oberhalb oder so. Jawohl. Muss ich so. Ich feiere das ja ein bisschen, dass wir so Unterstützung haben. Das macht es wesentlich einfacher. Sehr gut. adi ah, die positiv. Bin schon dran. Ich gehe da raus. Das war anscheinend falsch. Oder ist das gewollt? Okay, das war extra. Uh. Oh. Entschuldigung. Wir spielen das nochmal kurz. Ich will kurz das ausprobieren. Nein, ich wollte ihm nur in die Hand schießen, dass er die Waffe fallen lässt. Oh. Also, okay, das, wir müssen ihn einfach töten lassen. Ja, ist ja gut, sobald mir der... ...Schwerneck Platz macht, kann ich ja durch. Oh, sieht das böse aus. Ah, eklig. Aber wir sind wieder viel zu lange dran. Ich weiß. Das mit der Folgenzeit, das wird nichts. Wir Ach Jupp. Okay, das war's also mit dieser Folge. Mit dem Sohn. Falls es nochmal ein Introkon ist Pech gehabt, das kommt der nächste Folge. Äh, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wer will, kann gerne was in die Kommentare schreiben oder abonnieren und so. Ja, danke, bis zum nächsten Mal.